Blogs. Also ich habe gebloggt und ich mache es eigentlich nur noch sehr peripher, also längere Texte in Blogs schreiben. Das ist eine Riesendiskussion, die andere Leute auch führen. Eigentlich würde man es gerne machen. Man hat, das habe ich tatsächlich tendenziell aufgegeben und ersetzt durch Twitter und Google Plus und solche Sachen. Ansonsten, es gab Tools, die an mir vorbeigerauscht sind und die halt jetzt, es halt einfach nicht mehr gibt und von denen ich eigentlich denke, dass es schade drum war. Es gab so etwas Ähnliches wie Twitter, mit Gruppenfunktionen, ja Google Plus macht jetzt sowas, das war, das hieß Pounds damals. Also da gab es viele, viele Tools und da waren auch tolle dabei. Aber so im Kern am ersten Blogs, ja.